Ich hocke rum, trau mich nicht, die Klappe aufzureißen. Bleibe stumm, habe Angst mit der Sprache zu verscheißen. Alles ist neu, hier bin schon fünfmal umgezogen. Mein Zuhause ist kaputt und das hier schön ist, ist gelogen. Die Zeit steht still, sie bewegt sich nicht. Ich verkrieche mich, ich zeig nicht mein Gesicht. Doch da ist so ein Clown, der geht auf mich zu. Der checkt vielleicht nicht, warum ich nicht so bin wie du. Oder er ist auch nicht wie du. Und er checkt, dass wir beide anders sind. Und das ist sehr nett. Lieber Clown, bring mich zum Lachen. Denn ich habe nichts, was mich lachen macht. Doch du lachst für nichts. Und so fange ich an, nicht mehr drüber zu denken, was ich machen kann. Und wir lachen beide und freuen uns. Und wenn du uns fragst, wir haben keinen Dunst. Wir sind froh einfach so. Wir sind froh einfach so. Wir sind froh, wir sind froh. Einfach so, einfach so. Wir sind froh.